Ha, ganz kurzer Tipp, ganz kurzer Tipp. Ihr seht auf meinem Desktop ein ubuntu phone als Simulation, habe ich gesehen, als kleiner Link-Tipp bei webupdate.org. Da gibt es eine schöne Installationsanleitung, die erfolgen könnt, funktioniert unter Ubuntu 14.04, 13.10 und 12.04 und auch hier unter Linux Mint, weil es auf Ubuntu... 1310 basiert. Ich habe meine Webcam mal eingeschaltet und auf meinen Monitor gerichtet. Es ist nämlich auch durchaus, hallo, auch Touchscreen fähig, sofern man denn einen hat. Ne? Damit ihr mal seht, meine Hand bewegt sich, ist aber sehr langsam das Ganze. Aber es geht, geht. Äh, muss man dann so draufklicken, kann man auch ziehen und zerren, bewegt sich was. Ähm, jetzt muss ich nur richtig drücken und ziehen, da sieht man, da erscheint auch was. Na, war? Ähm, was könnte man machen? Ich kann mal, ich kann mal da reingehen. Ich kann sehen. Incoming, Battery, Sound, Location. Location. Hier sieht man, warum unter Ubuntu mittlerweile die Geolocation IP ermittelt wird. Für Ubuntu Touch habe ich schon mal wieder zugehört. Ja gut, incoming. Batterie habe ich natürlich hier nicht drin. Ist natürlich Quatsch, ne? Man kann also mitarbeiten mit dem Ding. Funktioniert. Äh, muss ich jetzt mal so ein bisschen mit testen. Ne? Man muss hier in diesem rechteckigen Bereich bleiben. Das ist die Touchscreen-Oberfläche. Ähm, gehen wir mal hin. Da bräuchte man, um ein weiteres App zu installieren, zum Beispiel von loudfm, dann auch einen entsprechenden Account. Ich habe schon mal geguckt, da kann man einen Google Account oder wie auch immer eingeben, müsste ich irgendeinen Fake-Account machen. Wie gesagt, das dauert hier alles ein bisschen schleichend langsam. Aber egal. Es funktioniert erstmal. Kann erstmal also wie gesagt, mein Bildschirm ist touchscreen fähig. Ich bin hier unter Ubuntu. Nein, eigentlich gar nicht unter Ubuntu. Linux Mint Petra bin ich hier. Nur so während der hier so rum macht. Ihr wisst. Ihr daheim seid. Ich hoffe, also der braucht jetzt wohl noch so ein bisschen länger, das macht ja nichts, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und Tschüss.